Ja, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ähm, so an eure erste Pflanze? Habt ihr die, habt ihr die draußen gegrowt, irgendwo einen, einen Samen in die Erde gesteckt? Oder, oder habt ihr euch direkt drinnen getraut an der Fensterbank? Oder habt ihr sofort mit dem Growzelt angefangen? Äh, interessant, ja. Ich, ich habe übrigens in so, einem, in so einem ganz kleinen Keller... In so einem Mietshaus äh, war also acht Personen, Miets, äh, acht Einheiten, Mietshaus war das. Aber der Keller war so voller Ratten und so, dass sich da keiner reingetraut hat. Da, da habe ich da mal so mein, meine erste Pflanze oder Pflanzenversuchsprojekt gestartet. Ja, und jetzt wird es ja auch immer interessanter: so ähm, Deutschland legalisiert wohl und. Ähm, da wird jetzt sehr viel geredet und ähm, was wird passieren, wie wird es passieren, ähm, was wird erlaubt und ja, interessante Geschichte und wir werden da mit Sicherheit auch ein paar Mal noch drüber berichten. Ähm, was ich euch jetzt mal erzählen wollte, ich habe da was Interessantes entdeckt und zwar habe ich mir auch jetzt schon immer Gedanken gemacht, wo kann man vielleicht mal ein bisschen was investieren, so in die Cannabisbranche beziehungsweise womit kann ich vielleicht mal ein bisschen Geld machen. Und ähm, ja, ein bekanntes Projekt gibt es ja da schon in Deutschland oder so. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Und <lacht> äh, ich habe da eigentlich eher was gesucht, was vielleicht sogar in Österreich ist. Und ähm, ja, bin da auf was gestoßen und zwar keine Aktien, weil ich habe mich so ein bisschen mit Bitcoins auch beschäftigt und so. Da ist es wirklich schwer, ähm, da was zu finden im Cannabis-Bereich, was irgendwie ansprechend für mich ist. Aber was ich ganz ansprechend fand, ist ähm, My First Plant. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige euch das mal. Ähm, ich ich habe mich da zumindest jetzt mal angemeldet. Ähm so, ich gebe es hier rein. Und zwar kann man da ganz normal auf... Ich will das jetzt gar nicht ganz anhören. Ich glaube, ihr wisst es eh. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, das ist hier die Seite von Willkommen äh, bei My First Plant. Ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt erstmal nur. Äh, vor, hör mal kurz auf, auf hier. Besitzt. Ich habe das doch gerade schon gehört. Ähm, habe mir das erstmal so kurz angeguckt, wer dahinter steckt. Ähm, man dem Braten trauen kann und so weiter, und dann wollte ich natürlich auch wissen, was dahinter der Fassade steckt, und habe mich da jetzt mal registriert. Jetzt hoffe ich, gucke jetzt ja weg. Ich gehe mal ja. Ja. so, ähm, so sieht das auf jeden Fall aus. Ähm, und das hat man jetzt erstmal in Englisch, das kann man aber da oben in Deutsch umstellen. Und ja, da sieht man, ähm, eigentlich ist es ziemlich einfach aufgebaut. Du hast so ein Dashboard, du siehst, wann die Ernten sind, ähm, was für Transaktionen du machst. Du kannst Pflanzen kaufen, ähm, Shop gibt es auch und dein Profil hast du halt. Also eigentlich ziemlich einfach und du siehst... Halt im Grunde genommen Indoor- und Outdoor-Pflanzen und äh, eine Ernte, also eine gesamte Ernte, die es dann gibt. Und ja, äh, das fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut zu kaufen, aber ich wollte euch das erstmal zeigen. Und ähm, ich werde aber jetzt, glaube ich, mal ähm, was investieren. Und dann werde ich euch sagen, wie es weitergeht oder was man dann da sieht. Okay, passt. Ihr könnt ja mal reinschauen. So.